Nee, so okay, ich meinte Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Zuschauer vs. YouTuber mit Froggy. <lacht> quark, quak. Ey, du hast sogar hier so einen kleinen Teich, ne? Ja. Kannst dich gleich reinlegen. Wie geht's dir, Ewims? Und wie geht's dir, Froggy? Woods eigentlich? Wochenende? Wochenende. Hoch, ähm. Wochenende. Hoch die Ende, Wochenende. Hoch die Ende, Wochenende! Hoch die Ende, Wochenende! Hoch die Ende Wochenende! Ab bis ohne Ende! Hoch die Ende, Wochenende! Hoch die, Wochenende. Hoch die, Wochenende. Hoch die Wochenende! Ähm, du bist ein Stackkönig, ja? Ja, ich kann kein gut ich fast rutschen, mag ich nicht so stacken. Oh rein. mein Gott, was mach ich? Wie ja, du wolltest gerade auf mich rauf oder? Ich bin schon runtergesprungen sogar. Was so? Und dann fall ich runter? Ja. Ich weiß nicht mal, wo das Bett ist. Ich ist brauch nicht. Mein Pool. Nein. Was machst du hier? Na, ich hab noch eingebaut, scheiße. Hä? Ich brauche eine Picke. Nein, nicht, ich will in meinen Pool rein. Das muss meinen nee, Sinn. verzieh dich aus deinem Pool. Nein. Hopp! Tschüss! Du bist ein bisschen weit weg, Froggy. Wie? Hm? Ein bisschen weit weg bist du irgendwie. Wieso? So ist auch erotisch. Erotischer. Hm. <lacht> <Hey>. Nein! <Hi. lacht> ich würde sagen. Da du hier so gerne hochsteckst, komm ich auch mal hoch, ne? Mach ich mal dein One-Stack kaputt. Ich hol mir jetzt dein Bett, okay? Ja, gerne. Okay. Ja, gerne. Okay. Der ja, okay. ja, schläft schon gerne Ein ich warte Und, oh, fuck. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> <And> Tschüss, Froggy. <lacht> <lacht> Nein so Ich habe die nur mal im Video von Upgegrief gesehen. Die, die Map aber. Ich kenne die jetzt nicht so gut. So. Soll ich dich first rush holen? Achso, machen wir mit Bestrafung. Was machen wir für eine Bestrafung? Oder machen wir ohne? Äh, wenn ich gewinne, musst du eine Fliege essen. Oh, das ist ekelhaft. Nee, die schmecken lecker. <lacht> ich <hab> schon gegessen. Nein, ist echt. Ja. Sehr ekelhaft. Nee. Ähm. ist überhaupt nicht deklick. Hast du auch einen Frosch als Haustier? Nee, aber ich, wir hatten. wir haben im Vorgarten, ich sogar. Irgendwo. Wieso? Wir haben nicht mal einen Teich in der Nähe, aber wir haben Frösche. <lacht> auch im Klassenlager, wo ich letztes war, waren auch Frösche im Teich, im Garten. Als Auge. Da war Pool sogar. Da war auch ein Frosch drin mal. <lacht> Und niemand wollte ihn entfernen, dann hab ich's gemacht. Also in, äh, in, entfernen? Du hast ihn entfernt. getötet. Nein, zum See nicht gebracht. Froggy, hast Am du ihn getötet? Nein, zum See gebracht. Wir waren neben dem See. Sicher, Froggy? Ja. Könntest du einen Frosch töten? Nö. Wir müssen sogar in Biobot einen Frosch sezieren. Ich weiß auch wann. Das heißt, ich weiß schon, wo ich krank bin. Wenn ich krank bin. Bist du denn krank? Ja. Nö. <lacht> Was machen wir hier eigentlich? Tanz mit mir! Oh! Froggy, ich hab dich! Frösche können gut hüpfen und bekommt deshalb nicht viel Qualschaden. Ich glaub, du bist bei mir, oder? Ja. Gut. Ja, scheiße, Mann, ich wusste es. Ja, ich auch. Ich hab's gewusst. Ja, okay, das finde ich jetzt nicht so nice, ne? Ich bin nur ein Frosch. Ich bin auch ein Frosch. Hm? Hey, es ist echt, oh mein Gott, als ob. Froggy, nein. Nein, bitte nicht. Nein, Froggy. Ja, Mann! Nice GG Froggy, du hast schon verloren. Ja, aber ma wir machen noch eine Runde, oder? Apropos äh pro Froggy, das glaubst du mir okay. nicht, ne? Aber ich wurde früher in der Grundschule Josh Frosch genannt. Ich werde auch Frosch genannt. Ja, ja, aber ich meine jetzt, ich wurde einfach äh, Josh Frosch genannt, weil es sich so ein bisschen reimt. You know? Also sind wir theoretisch verwandt, oder? Ja, yeah. <lacht> <lacht> Ich hab noch keinen Onkel, ich hab nur einen Sohn und eine Tochter. <lacht> oh Mann, jetzt werden wir gekickt, ich hab's im Urin. Ich hatte heute Biologietest, hatte keine Ahnung. Ich habe am Schluss auf der Rückseite vom Froschin gezeichnet, deine Fliege ist und über die Fliege Plus ein Punkt Fliege geschrieben. Nein. Doch. Hast du nicht gewollt. Wenn ich den Test zurückbekomme, kann ich kann dir ein Foto schicken. Ja, schick mal ein Foto. Ja, muss warten, bis ich zurück habe. <lacht> ich kann nicht mehr. Als auch. Ich hatte keine Ahnung. Äh, was für ein Test denn wo? Über 100 Sachen vom Körper muskeln und Ach so. können, wenn ich lernen, dann muss ich irgendwie nur so 10 Sachen wissen, das man genau die woche nicht konnte. Aber als Frosch muss man sowas doch wissen. Vom menschlichen Körper doch nicht. Ach so, ne, menschlichen nicht. Eben. Komm mal und zu dir rüber, okay. Ich baue mal über dich. Nee, oder? So, du weißt, es ist immer nur One-Stack, one ich mag fast Du kannst durch. gar nicht Fast-Stacken? Doch, ich kann schon, aber ich hab One-Stacken lieber. Achso, aber kannst du gut One-Stacken, oder? Ja, du ich bist einfach No-Shift. Du willst No-Shiften? Ich übe. Okay. Ich kann also No-Shift-Stacken, du weißt. Ich bin No-Shiften langsamer als wenn ich, äh, mit Sneaken, also so One-Click -click oder so, ich keine Ahnung kann wie das heißt. One ja, One -Stack, One Stack, aber halt mit so kurz Entsneaken, so. Ja, eben, das ist One Stack. Ja? Glaube ich. ich. hab keine Ahnung. Ich kenne mich auch nicht so aus. Ich auch nicht. Wir sind zwei Profis, würde ich sagen. Ja, ich bin's eigentlich. Uh, Uff, wie frisch. <lacht> äh, keine Rückmeldung, toll. Ich jetzt sag, ich bin nicht runtergefallen. Nö, du chillst da oben. <lacht> toll. Soll ich warten? Warte kurz, ich hab was für dich. Nein! Dann nimm schnell! Habt ihr was gedroppt? Bist du gestorben? Eine Blume! Ja. Sehr nett. Habe ich noch nie bekommen. Noch nie. Oh, hast du die Blume verloren? Ja, ich habe die Rutter gedroppt. Bad boy. Bad boy, Bad boy. Was du gonna do, what du gonna do, wenn. Hä, wo hast du die Blume her? Hä, die kannst du abbauen. Nein. Droppen. Blumen droppen. Ja, ich wollte es gerade machen, aber der Blumentopf, der geht nicht weg. Nicht Blumentopf, normale Blumen neben Baum. Achso, du kannst auch das Gras abbauen. Das Gras? ich Gras man Gras Cannabis? An. Nee, so. Adigras. Adigras, ich war mal in Israel, dort haben sie T-Shirts verkauft mit dem Pinocchio, wo High war. Auf. Ja. Oder Adigras-Logo, so wie ein Gras-Ding, so Adigras auch drunter stand. Der Steckkönig. Ich baue mich einfach weiter. Ciao. <lacht> Hat sogar Leitern, dass Wie wird sich retten? Wie Black Eagle oder wie mit seinen Leitern? Keine Ahnung. Kennst du nicht? Nee. Was das Wichtige ist bei mir. Am Helm. Was ist ein Helm? Ja, schau mal, den ab. Nee, ich Nee, wir benutzen ihn. Lieg <lacht> doch mal. Was? Lieg doch mal auf die Nase. was du gewünscht. Ich lasse dir ganz sein Falscher. Ah. Oh. Wow. Lol. Als ob du so eingeschwitzt hast. Du morgst zu Tode. Du kommst nicht an mein Eisen. ist doch ein Witz, oder? Ja. Töte es mich nicht so. Nee, nicht wenn noch Nein! <lacht> Was machst du jetzt ohne Eisen? Also, ich möchte dann vertreten. Was? Ich hatte Eisen. <lacht> Nein. Ja. Nein. Nein. Tschüss, Froggy, ich komme! Nein, nein. Ich ja, ich hatte Eisen dabei von mir zu Hause. Wir sind die zu Eisen mit von zu Hause. Weil ich dachte, wir machen eine kleine Party. Was macht man da Eisen? Hä, machen wir jetzt noch eine Runde hinterher? Ich will einmal gewinnen. Okay, dann machen wir noch eine. Ich habe noch nie vier Runden gemacht, ja. Ich will einfach gewinnen. Okay, wir machen vier. Okay, okay ich mache eine kleine Challenge. Ich darf nur. Deutschland. Ich hab doch keinen Plan von denen, aber ja. was sagst du? Reicht nur das AfD ganz. Was ist das? Auf AfD? Oder so, du, du also wohnst ja in der Schweiz, oder? Ja. Also, ich habe die auf jeden Fall nicht gewählt, so viel kann ich sagen. Okay. Hä? Okay. Wenn ich 20 bin, denke ich, darf man da eigentlich wählen. Nee, ja. Das wäre ein deutsches Reich. Was ist das für ein deutsches Reich, alter? Was ist das für ein Deutscher Reich. Du weißt, man, ich war im, ich bin, ein bisschen aus Iran. Toll, ich ist im Iran, aber ich bin letztes Mal einfach auf der Straße meinen Kampf gesehen. Ich sage jetzt mal den Autoren nicht. Wie, du warst im Iran? Ja, schon öfters. Kommst aus dem Iran? Ein im Halbjahr. Ach so. Scheiße. Hast du geschwitzt oder warum hart bist du so auf? Hä? auch uh. oh, no, no oh mein Gott, wie viel Schaden. Was? Ja, ich versuche ja gerade eh was. Versuch ein bisschen dieses... Ich weiß nicht wie, mal, wie das heißt. Ist das oder Rückwärts? Keine, Rückwärts, Alter. Genau. Nein, dieses Rückwärtslatschen hier. Dieses. Keine Ahnung, wie das heißt. Weißt du, wie das heißt? Ja, One-Stack? One Nein, du... Kann ich kann's jetzt nicht... Ich ja gut auf Franzäh. Äh, hab Spanisch in der Schule gehabt, kein Französisch. Oh Französisch, ich hab nicht. Ups, oh mein Gott. Au. Ey, du sagst ohne Full Equip, aber machst du hier. Okay, ich sag nicht ohne Full Equip, sagt der Older. Full Equip, oh bitte. Ich meine jetzt ein M&G. Was das für ein Käse? Du hast immer einen dabei. Miss Froggy. mache jetzt nur noch Mist. Oh yeah. Ich lasse ja noch eine Chance. Danke. Versuche also einfach ein bisschen du zu Moonwalken du oder die Scheiße ist. Das du machst Scheiße. Was feine Braune flüssige dicke. <lacht> Ich muss es jetzt schaffen. Ja. Für, huh? GG auf jeden Fall. Was? Hast du Copweb MG geschafft, oder? Ist Nein, es da? hab nicht. Es Ist es eins von da? Ich hab's nicht geschafft. Nee? Nein. Hey, geht es nicht weg, das Copweb? Nein, ich, nur wenn ich es abbaue. Ah, das ist von der, ähm, ach so, ist auf Meinsucht so, ne? Ich hab Revi. Wir sind auf Meinsucht, oder? Ja, auf Meinsucht gibt's nicht. Ja, deshalb habe ich ja gesagt. Ach, komm, auch noch. ja auch nicht. ich kenne mich nicht so aus, ne? Auch nicht, aber. Boah, oh, ich habe ein paar Stacks mehr. Essen geholt, aus Versehen. Warum hast du eigentlich full equipped, mein Schatz? Warum bist du tot? Weil ich eine Leiter platziert habe und da draufgefallen bin. <lacht> okay, egal. <geil. lacht> GG, Flurry! Ja. Und auf Wiedersehen! Er sagt froschige Grüße hier. Ja, das ist, äh, scheiße. <lacht> <lacht> ja, los! Okay, egal. Tschüss! Was los ist? Nicht